Mit der Idee Bernstein begannen wir letztes Jahr im Jänner, dann sind wir circa ein paar Monate nach der Entwicklungsphase, wo wir selbst das Produkt auch entwickeln haben, wirklich eigenhändisch in der Küche zusammengemixt, kann man so sagen. Bernstein ist nichts anderes als die Verbindung aus dem fernen Abenteuer vom grünen Rohkaffee, also dieser ungerösteten Rohkaffeebohne, mit heimischer Vertrautheit der österreichischen Produkte, sprich Dirndl, Holunderblüten und Verschul, das ist saure Traubensacht. einerseits den Bären, dieses starke, standhafte Tier der Wälder, das, das Ficht, das geht seinen Weg, das lässt sich nicht umsteßen, das war uns wichtig. Und andererseits den Bärenstein wiederum, dieses fossile Harz, das die Qualität quasi in der Flasche aufbewahren soll. Man kennt das, wenn Fossilien eingeschlossen sind in den Bernstein über Jahrtausende und an den haben wir uns ein bisschen orientiert. War natürlich ihre, ihre cool, um sein so eigenes Produkt im Lokal kaufen zu können. Ja. Dann mittlerweile haben sich wirklich gut entwickelt. Also wir sind äh, bei der ersten Abfüllung mit einigen tausend Flaschen die war gleich ausverkauft. Also, äh, da waren wir sich nicht sicher. Sollen wir jetzt weitermachen, sollen wir es wieder doch wieder lassen, aber nachdem die Nachfrage dann wirklich groß war, haben wir gesagt, nein, wir gehen den Weg und wir gehen dann weiter.